So, liebe Freunde, wir sind hier auf v Candy und ich möchte euch zeigen, wie gut die Barrel funktioniert, äh, insbesondere im One-to-One, -one, im Hardfight, also in der Nähe. Ich zeige euch jetzt mal eine Partie WeCandy, die, die ich gespielt habe. Wir ist uns an absolute Lieblingsmap. die ist sensationell, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, hier sind wir bei unserem... Äh, ersten Kill. Das äh, kann jede Waffe eigentlich hoffentlich, wenn man es richtig bedient. Aber ich habe Glück gehabt und ein bisschen guten Loot gefunden. hier, um dann äh, weiterzuziehen. Immer mit dem Kreis, immer an, on the edge of the circle. Und äh, hier sind wir in der Stadt in Candy Ich kenne mich auf der Karte noch nicht so gut aus. Also Port Vostow war ich jetzt das erste Mal und keine Ahnung wo es lang geht, aber pff, wir gucken mal. Und schauen mal, dass wir da irgendwie Land gewinnen, beziehungsweise irgendwie vorwärts kommen. Ihr seht unten rechts immer am Rande des Kreises lang. Ich habe die Barrel wieder in der Hand und äh, wird jetzt hier von uns schießen. Der hat gegen die Barrel in der Distanz nicht so viel zu sagen gehabt. Jetzt kann ich hier zum Glück noch ein bisschen äh, boosten. Und jetzt sind wir schon in der Phase, wo nur noch vier über sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ich habe null Ahnung. Ich nehme aber immer die Nahkampfwaffe, falls einer auftaucht direkt vor mir oder so. Und das ist die Barrel eben. Und ja, da kommt jetzt einer hinterm Haus. Ich äh, bereite mich vor, gehe langsam ran. Der schmeißt irgendwie eine Granate oder so. Also. Ihr seht schon, die Waffe hat was. Ich habe gar nicht so viel Schaden genommen, außer jetzt vom Kreis. Und gehe jetzt erstmal in die Hütte mich wieder abboosten, Bis wir dann in der Phase sind, wo nur noch einer übrig ist. Ich weiß, dass er hinter dem Felsen ist. Ich habe aber keine Ahnung wo und mit was und ihn noch nie gesehen. Ähm, habe wieder die Barrier in der Hand. Und da trifft er mich voll. Also er hat überhaupt keinen Schaden genommen. Habe ich im in einem Replay gesehen. Er hat jetzt immer noch 100% Gesundheit. Er 100% Gesundheit. Ich dachte, er kommt hier von rechts. Seht ihr seht ja, wie schön die Karte ist. Die Frage ist wirklich da. Mal. Er schmeißt eine Granate. Ich gehe mal nach links. Und da kommt er an. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ich mache Hipfire mit der Barrel. Und ihr seht unten links meine Rechtsgesundheit. Das war ein souveräner Sieg. Aber selbst mit Hipfire Barrel kann man dann auf kürzere Distanz gewinnen. Das war's für heute. Winner, winner, chicken death.